So, mit der Musik geht meine Playlist immer Sie los, meine Bastel-Playlist. Das ist das erste Lied, sind wir schon wieder richtig ja. in Stimmung, ja, und ja, es ist es soweit. Und jetzt mein Power und Wärter leiser machen. ihr habt recht, ganz so laut ist das nichts. So, dann kann die Nachbarin hier drüben auch viel besser schlafen. Ja, man hat es meinen Power inverter durchgehauen jetzt, ähm, hat er ein halbes Jahr gehalten, ich glaube ein Jahr hat er gehalten, ich glaube zwei Jahre müssen sie Garantie geben, ne? mal gucken ob ich einen Kassenzettel noch finde, ich glaube es mal nicht, vielleicht ist es auch nur die Sicherung, da mal gucken, trotzdem nervig ist es schon, ne? ja Na gut, dann wollen wir mal eine Energiesparlampe direkt mit 12 Volt Autobatterie betreiben, ne? Erstmal nur auf die konventionelle Art und Weise. Ohne Bedini-Technik ne, nehmen wir erstmal das, was in der Praxis schon funktionieren soll. Wo haben wir Muss ich nochmal woanders gucken. So kann man die im Konrad-Katalog kaufen, wenn man möchte. Und so sehen die Dinge dann aufgebaut aus. So Pi mal Daumen. Ne, also hier oben ein mit einer Spule, die man selber wickeln muss. Also. <lacht> Macht ungefähr genauso viel Arbeit wie ein Bedienmotor motor zu wickeln. Ah, na gut, wenn das funktionieren soll, gucken wir mal. Zerstören wir erstmal. Was heißt zerstören? Du wirst erstmal die alte Elektronik von der 220 Volt Energiesparlampe abbauen. Ich liebe mein Schweizer Taschenmesser. Eine gute Erfindung. Also hier jetzt Regen, ne? Aufpassen, dass ihr das Teil natürlich ganz lasst. Ne? Da ist irgendwie, ich glaube, Quecksilber soll irgendwie mit drin sein. Jedenfalls ganz gesund soll es nicht sein, wenn die ähm, doch mal kaputt gehen sollten. Danach schön lüften. Ne? Also, aber hier unten, das muss man irgendwie halt irgendwie abkriegen. Vielleicht kriegt das auch irgendwie anders ab. Das ist meistens nur gesteckt. Wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr es irgendwie aufhebeln. Aber ich mache es erstmal so. ist. Komm her, Kollege. Ah, die Platine hängt noch drin. Mhm. Okay. Wo haben wir denn die Träte? Okay, zwicken wir einfach unsere Träte durch, ne? Also, wenn ihr was erkennen könnt, hier lösen jetzt zwei von den Träten raus und auf der anderen Seite nicht. Äh, auch. Hier sind auch zwei Träte. Die zwicke ich jetzt einfach mal durch. Ja, schön weit unten, wenn möglich, so weit wie möglich an der Platine abzwicken. Ja, professionelles Werkzeug. Wo ist der richtige Seitenschneider hin? Da ist er. Eine Seite ist da. müssen wir die andere noch Sacken. Gut. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Ähm, ja Kondi erwischt, so wie es aussieht. Hier auf dem Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man den einfach wechselt, ob das dann auch wieder mit 220 Volt funktionieren würde. Der Rest sieht noch ganz schön gut aus, aber ja, ich will ja eh 12 Volt betreiben, ne? also tun wir das Ding erstmal weg. So, jetzt haben wir hier unten dran, ne, vier solche Ausgänge, 1, zwei, drei, vier. Ja, ähm, ich tue das einfach mal zusammen drehen. Da ist er. Gucken, welche Schaltung hier funktioniert. Ich hatte irgendeine, wo noch ein Bauteil gefehlt hat. Hier fehlt da äh, genau, richtig. Mhm. Muss ich dann das Potty ändern? Ja, Ah, na gut, sieht nicht schlecht aus. Funktioniert mit 12 Volt das Teil. Mhm. Schön, schön, schön. Na gut. Dann kann ich mir auch hier einbasteln. Sehr schön. 12 Volt. Mhm. Aber das Piechen regt mich noch ein bisschen auf. Hm. Hätte ich es doch mal lieber mit Sicherung betreiben sollen. Jetzt ist das ganze Marsch. Naja, was heißt Marsch? Man kann ja auch sagen, es ist freigezockt worden. Hm. Mal gucken, was alles für schöne Bauteile da drin sind. Hm. Also hier gucke ich auch nur rein, wie die Ziege ins Uhrwerk. Uh, pff, ja, aber was man als Laie schön sehen kann, ne, das hat doch noch eine Sicherung und die ist durchgebrannt. Juhu. Also ich denke mal nur Sicherung wechseln, dann rennt der auch wieder. Na gut, okay, wird's nichts aus dem schönen Gehäuse. das erstmal seine alte Bestimmung noch. Ja, aber dann mal gucken, ob mein Lämpchen auch so funktioniert, wie ich will mit 12 Volt. Hm? Bin verblüfft. Hier ist meine 10 Ampere Sicherung am Plus. Ne? Gleich direkt hinter der Batterie, dass das Kabel schön geschützt ist, dass es hier keinen Brand gibt. Ne? Sicherheit geht halt schon immer vor. Ja, dann kommen wir hier mit unserem 12 Volt rein. Ne? Hier. Schwarz und Minus sind 12 Volt. Hier gerne die Hochspannung raus. Direkt zur ähm, einstmals defekten Energiesparlampe. Ne? Hm? Ja. Das Ding läuft ganz gut. Man kann es dann hier ein bisschen rumregeln. Das featcht dann ab und zu, ne? Ich muss mal an den Punkt, wo ich es nicht mehr höre, sagen wir so. Das featscht dann trotzdem noch. Ich höre es ja dann nur noch ne? Mal gucken, was meine Katze dazu sagt. Die wird das vielleicht besser hören. Aber wunderbar. Zieht bestimmt übelst viel Strom. Ich äh, glaube, ich habe das mal gemessen mit so 600 mA bei 12 Volt. Ja, könnt ihr euch hochrechnen dann, ne? wie viel Strom das zieht. Na mal gucken, ob man das mit Bedini-Technologie vielleicht noch ein bisschen effektiver hinkriegen. Mal schauen. Zumindest haben wir erst einmal wieder Licht und können weiter basteln. So. So, ich gehe erstmal pennen. Du machst deinen Schock hier schön weiter, ja? Wunderbar, sehr schön.